so und da ist ja ordentlich was los und die richtigen Fans die schreiben auch was auf die Straße Sind da ist echt was los. Ja, ja, die schreiben sogar den Namen ihres Favoriten auf die Straße und halten den ganzen Verkehr auf. Und ja. hier ist jetzt also, wir stehen hier echt günstig. Ja. Hier fährt nämlich jetzt alles durch und sämtliche Fernsehteams und sonstige, die im Orga-Team oder weiß, die Kuckuck alles sind, die fahren jetzt hier alles durch. Ist interessant. Wir freuen uns auf jeden Fall auf morgen. <lacht> Los hier, jetzt geht's los. Komm, da fahren Sie gerade. Ja. ja, ich komme. Also Jungs, fahrt vorsichtig, dass ihr gesund bei uns ankommt. Ja, ihr habt nämlich nur einige Kilometer vor euch. Aber ich kann euch sagen, hier ist schon alles vorbereitet. Ja, geil, wir warten auf euch. Also passt auf euch auf. Wir haben zwei Anstiege in der einer ganz kurz vor dem Finale. Die genau vor fast 1800 Meter, und am Ende das Ziel in chateau le coppe du -Zirä. Da wir auf den scharfen durch Fistion und auch die doberhans Hans mannschaft auf diesen ersten Rennkilometern aktiv in Person des deutschen Straßenmeisters. Aber es ist fast unmöglich. in ich hab's schon nachgedacht. Ich hab's schon nachgedacht. Ich hab's C'est incroyable Vraiment Vous avez été incroyable Vous avez été incroyable C'est la qui la la de la C'est la, la nouvelle case C'est Etwa etwa etwa nous Mesdames et Messieurs, que ce sommet Il est fantastique Qui vous est décerné Tu devrais être méritant Tu devrais ta place Alors tu la demandes. Tu la mérites ta place Oui Le dire Bonjour à tous Bienvenue Bienvenue Go for it. wenn sie da unten einen Kurve kommen. Also schau da unten, wo die zwei Leute sind, da bin ich ganz zeitgestanden ja, okay. und äh, da stehe ich jetzt wieder hin. Nimmst du mich auf? Ja, gerade im Moment. <lacht> also ich gehe jetzt wieder rüber. Ach, wie viele Kilometer sind es denn noch? Äh, gerade habe ich geschaut, da waren es nur 60, also sind es nur 50, bis sie da sind. Okay. Stunde maximal. Oh ja, ich gehe halt noch mal rüber. Wenn ihr plötzlich die Kamera hochklicke, dann weiß ich, dass ihr von unten könnt. Okay, ciao. Ja. I'm going to So, Simi, war deine erste Tour de France? Interessant. <lacht> sehr interessant und ja, sehr lang dauert die. Da braucht Pigi durch. Es, es hat so viel Geduld bedarf, ja, dass ich mit meiner 360-Grad-Kamera alles aufgenommen habe, in 4K natürlich. Eine große Speicherkarte drinnen. Und wie es dann losgegangen ist, dass die ersten Fahrer gekommen sind, war die Speicherkarte voll. Ja, super! <lacht> ich habe dann gedacht, das ist der Akku, weil das hat natürlich dabei gehabt. Da habe ich den schnell, schnell getauscht, aber nee, geht nichts mehr. Speicherkarte voll. Ja, toll. Aber ich habe noch, wir haben ja Gott sei Dank mit drei Kameras, eigentlich mit vier sogar gearbeitet und da können wir die Bilder schon liefern. Also irgendwas ist doch immer mit der Technik. Also wirklich war. Ja, müsst ihr halt einfach die Aussicht drum kümmern. Ja, von wegen. Technik ist <lacht> Steinpart, ja? Ja, wir haben genug Bilder. Ich denke auch. Ich habe ja auch gefilmt. Ich stand weiter unter und habe dann gesehen, wann die Anfahrer sind, eben die Zuschauer unter am Straßenrand, wenn die anfangen haben mit Klatsche und Schreie, dann wusste ich, jetzt kommt wieder was um die Kurve. Und dann habe ich die Kamera halt schnell angemacht und mal schauen, was draus geworden ist. Die größte Verletzungsgefahr besteht übrigens nicht bei den Fahrern. Nein, sondern dass man irgendeine Fähnele um die Oberkammer kriegt. Nein, bei mir war die größte Verletzungsgefahr. Und zwei Franzosen, die sind wie die Giffaways ausgeschmissen wurden, sind die um mich herumgerannt. Eine, eine, eine Mütze konnte ich gerade noch retten, die wollen es mal schon aus der Tasche rausziehen. Und Gummibärchen oder sonst was, wo auch schon mal meine Füße kriegen, haben sie sie draufgehechtet. Naja, ich habe ein paar Gummibärle erwischt. Ja. Ich, bin mehr, ich wollte mich nicht drum prügeln. Ich habe gedacht, ich kaufe dann lieber welche. <lacht> Ja, das war natürlich auch ganz interessant, wie im Vorfeld diese ganze Werbewagen, ja, und vor allem, wie, wie, wie, wie die Leute drauf abgesprungen sind, also für, ja, ja, für diese kleine Werbegeschenke. Aber ich habe ja auch einen Kugelschreiber von den Ja, ja Ich habe ich... einen Bleistift und eine Mütze habe ich. Ah, nicht einen Kuli. na ja. also, wir sind schon wieder ausgestattet. <lacht> Schön war's. Ja, war aber, aber man braucht Geduld, das muss man wirklich sagen. Mhm. Und vor allem bei der Berge-Etappe, da ist dann alles Feld auseinandergezogen. Mhm. Aber jetzt schauen wir, dass wir noch eine richtige, äh, normale Etappe bekommen. Ja, vielleicht klar ich, denn ein das bisschen ist mehr am Anfang, ja. Wo das Feld dann eben ja. da beieinander ist, ja. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So klar, ist mal wieder was Neues, was Interessantes, ja. neue Erfahrungen. Hat Spaß gemacht. Definitiv. <lacht> Der Preis 6 Euro pro Wurst. Ja, wir sind hier in der Schweiz. <lacht> vorbei gewesen ist, verbrachten wir die Nacht noch auf den Stellplatz. Es war da auch eine Entsorgungsstation angeschlossen, das für die Schweiz ungewöhnlich alles kostenlos gewesen ist. Wir fuhren dann sofort weiter. Wir hatten ein neues Ziel in Auge, denn dieses Mal wollten wir die Tour de France ziemlich am Start abpassen. Landesgrenze zwischen der Schweiz und Frankreich, passierten wir circa einen Kilometer hinter dem Platz, an dem wir die erste Etappe gesehen haben. Durch Bergdörfer ging es über einen relativ steilen Pass wieder in ein anderes Tal und nachdem wir unsere Einkäufe getätigt haben, machten wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Stellplatz. Einen neuen stellplatz für die nacht und für die nächste etappe hatten wir mehrere optionen wir meinen die für uns optimale erwischt zu haben eins können wir nur sagen es war ein ganz tolles Erlebnis. Eine ganz andere Etappe haben wir hier erlebt, weil die Fahrer hier in einem Riesentempo vorbeigekommen sind. Aber wir haben alles Bildmaterial eingefangen und zeigen euch das natürlich im nächsten Video.